Ja, hallo Lieben, Christian Mönchelmann, Patrapport bzw. Coach, Diplompsychologe. Heute mal wieder äh, habe ich mir wieder ein Beispiel genommen aus dem Trash-TV, um mal schlechtes Dating zu demonstrieren. Diejenigen, die völlig ausrasten, wenn ich mal einmal irgendwas anderes mache als das übliche, einfach weiterklicken, das nächste Video anschauen. Äh, und ansonsten äh, gucken wir uns das mal an. Das ist ähm, Acts on the Beach. Äh, kann man auch, ich packe mal einen Link hier drunter, äh, äh, läuft auf RTL Plus, ähm, kann man sich da anschauen in der Mediathek. Und äh, es geht auch, es, es spielt auch nicht so eine Rolle für diesen Ausschnitt, aber es geht halt darum, dass auf irgendwelche, man trifft auf irgendwelche Echsen, versucht gleichzeitig neue Beziehungen zu knüpfen. Und äh, ja, wir haben hier einen ähm, Dating-Versuch, den wir gleich sehen werden, zwischen der Karina und ich weiß echt gar nicht, wie der andere. Typ heißt und ähm, da gibt es noch einen dritten im Bunde, den Yasin, also einen sehr polaren Mann, äh, den die Karina auch interessant findet, aber den sie interessant findet, obwohl er eine Nacht vorher mit noch einer anderen Frau Sex hatte, trotzdem findet sie ihn interessant, weil er einfach äh, ja, wahrscheinlich irgendwie Bad-Guy-Vibes hat, äh, in seiner, komplett in seiner Polarität ist und jetzt ähm, geht es aber nicht richtig weiter bei Yassin und Karina und jetzt kommt ein anderer Mann, der das, was probiert, äh, was einfach überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, das sind so Sachen, die Männer oft falsch machen und wir gucken uns das einfach mal an. Karina, auch. Bist du offen für Neues? Nice? Ja, klar. Das heißt, man kann bei dir auf Attacke gehen? Na, wenn du den Korb vertragen kannst, kannst du nein. Immer... <lacht> Ja, also schon, äh, der ganze Start äh, geht komplett daneben. Sie sagt eigentlich sofort, hey, ich habe kein Interesse an dir, und anstatt dann aufzuhören, äh, macht er immer weiter und er macht auch einen Riesenfehler, äh, dass er mit der Tür ins Haus fällt. So, ne? Das ist nichts Subtiles, was Frauen lieben, was Männer auch lieben. Nichts Subtiles gleich, hey, ich stehe auf dich. Ähm, das ist wirklich wie, weiß ich nicht, äh, Schulhofdating, äh, keine Ahnung, wenn äh, man echt nicht weiß, was man tut und Oh, das ist äh, ganz cringe. Näher. Dieser Kopf hier, der funktioniert zwar nicht immer, aber der hat immer einen Plan, irgendwie so parat. ne? Du gibst noch gar keine Signale, so man was. Ich bin nicht. auch, ich habe auch keine. Wenn ich welche ja. habe, dann gebe ich sie. Ja, wieder in the face, also reagiert überhaupt nicht auf ihre Grenzen und das ist natürlich für jede Frau echt ein riesen... Abturner, wenn sie Grenzen setzt und er also dieses Bedrängen von Frauen. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt hier Kontext, wo es ähm, ja auch nicht funktioniert. Aber gut, äh, es, es, es ist einfach, äh, man abgesehen davon, dass diese Grenzen der Frauen nicht respektiert werden, irrsinnig ineffektiver dating <lacht> Zwischen Carina und mir ist was in der Luft. Die haut den Jagdinstinkt in mir raus und ich schaue sie immer wieder an, nur so kurz so. Ohne zu reden. Und ich bin 100% sicher, sie fühlt und weiß, was ich meine. Ja und hier ist äh, der Yasin, ähm, ich meine auf mich jetzt Marco nicht, aber komplett in seiner Polarität und schafft es wirklich zwei Frauen da parallel zu handeln und das ist für viele Männer glaube ich auch echt ähm, frustrierend also nicht, dass alle Frauen jetzt so sind wie Karina, aber äh, frustrierend äh, zu sehen dass manche Männer sich alles rausnehmen können und sie kommen damit klar und sie klären einen nach der anderen und die Netten, also er ist ja auch nicht nett hier der andere, aber also die Netten kriegen nichts ab und die Leute, die Künsch, also die sagen, ich sag doch jetzt einfach, was ich will, ne? kriegen auch nichts ab, ne weil es einfach kein polarer Vibe ist. Es ne? wirkt einfach needy, aufgesetzt, äh, cringe und ja, und das ist auch nicht, dass die Frau auf den Mann zukommen kann. Ne? Der Mann neckt vielleicht ein bisschen, sendet ein paar Signale, aber das ist, wirklich, Dating ist ganz oft, die Frau signalisiert äh, signalisierte Mann und der Mann macht's dann irgendwie klar, aber hier gibt's keine Signale, ne? Das ist, das ist genau das Gegenteil von Signalen. Was willst du? Mein Frieden, ich sag's dir einmal, mein Frieden. Du hast den Frieden Meine mir, du hast den Frieden mir. Ja. Du bist eigentlich so sehr egal. Ich spreche dich auffressen, Mann. Wer sagt sowas? Ich kann dich auffressen, ey, das ist wirklich, oh Gott ich bin echt gut drauf, <lacht> aber ich weiß nicht wie du kickst. Nein, ich würde dich nie aufpassen, ich bin absolut nicht hungrig gerade. <lacht> ja, muss man ein bisschen probieren bei jemandem. Abtörner, jede Frau wird mich jetzt verstehen, aber wenn ein Typ da sitzt und sagt, oh, du hast mich noch nicht ausprobiert und ich würde dich auffressen. Ja, ist einfach absolut cringe, peinlich und Mhm. Ähm, wie kommt man da drauf, dass sowas, äh, funktioniert, also ich weiß es nicht, also vielleicht weiß es einfach nicht besser, aber, äh, also Leute, wenn ihr auch so datet, macht die fucking Datingkurse bei mir, wirklich. Das ist aber auch ich sag auch nicht, dass es bei dir. Das bei, dir bei wem denn? Wer sagt, dass ich ja bin? So. Wer sagt, dass ich Ja sagen würde? Und dann dieses, meinst du, ehrlich, du könntest mich rumkriegen wenn, wenn du das wollen würdest? Okay. Denkst auch so, easy okay. zu haben, Dominik, ist nicht so easy, glaub ja. Wenn du wollen würdest oder so, ist nicht so easy. Wisch mir erst kein du? mir, du mir, Vorhaben, meinst du? Du mir, du mir So, jetzt hat er gerade gesagt, er will sie ja unbedingt und kommt total niedrig rüber und jetzt sagt er noch, Ah nee, vielleicht will ich ja nicht. Also, das ist einfach aufgesetzt, uncool, äh, hat keinen Vibe irgendwie, das ist wirklich. Gegenteil von guten Dating. Denkst du nicht? Weißt du nicht. Ja, wenn die Bock hat, habe ich auf jeden Fall auch Bock. Jetzt sofort in der Raucherecke. Ich, du willst deine Zigarette wegschmeißen und sofort. Also bitte offensichtlich ja, ging's ja nicht. Ja, auch hier sieht man wieder, wenn Männer so offensichtlich sind, das hassen Frauen, das hassen Frauen. Ne? Das so, also es ist einfach so, sagt die Forschung auch, äh, Männer, deren Emotionen ein bisschen unklar sind, sind attraktiver als Männer, die so, ihr, sich so auskotzen wie hier. Das bleibt interessant für Schulzbeiden. Ja, ist das so? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich bleibe noch ein wenig geduldig, ich will ja nicht zu aufdringlich sein. Ja, er ist gar nicht aufdringlich. <lacht> <lacht> und ja, mal sehen, was passieren wird. Von wem geht jetzt der erste Schritt? Gar keiner, bitt. Mein erster Schritt ist jetzt ins Ankleidezimmer und um mir eine Jogginghose anzuziehen und mein Arsch verdecken, weil die alle nicht mehr ins Gesicht gucken Aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Also jetzt wird immer noch nicht die Grenze respektiert und dann sagt er auch noch, von wem geht der Erste. Also, ich meine, abgesehen davon, dass es das überhaupt nicht passt, äh, hassen Frauen es auch, äh, wenn Männer nicht einfach, ich meine, gibt es überhaupt keine Signale, aber wenn Männer nicht einfach machen und nachfragen und äh, deswegen auch ist dieses Ganze nach Consent fragen, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Also, aber gut. Ähm, und ähm, das Peinliche ist auch noch, dass er dann, dass dann rauskommt, dass er wirklich exakt die gleiche Masche mit einer anderen. Frau probiert hat, das kann man natürlich noch schlechter an, aber auch hier sieht man wieder, wie, das finde ich sind diese Dating-Formate immer gut, also so aufgesetzt die vielleicht auch sind, dass man so sieht, ey, wenn, wenn du so in deiner Kraft bist als Mann, steht dir die Welt offen, wenn du nicht in deiner Kraft bist, kannst du auch gut aussehen. Die sehen ja alle gut aus. Es bringt einfach praktisch gar nichts, ne? Also das ist. Für Männer, echt das A und O. Ja, äh, wenn dich mehr interessiert, was Polar dann hier ist, gucken die Datingkurse oder mein Buch kommt im Herbst raus: Feuer und Flamme. Und wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben.